Tischler hobelt den Tisch. Tischler hoble den Tisch mir glatt, dass er keine Löcher hat. Zisch, zisch, zisch. Tischler hoble den Tisch. Lang, lang, lang. Tischler hoble die Bank. Tischler Kein Span mehr hang Lang, lang, lang Tischle, hoble die Bahn.